Hallo zusammen, heute möchte ich ein bisschen Werbung machen für unseren Dual-Degree oder Double-Degree. Das heißt, das ist ein Doppelabschluss, den wir mit der Gannon University in Erie am um Erie-See in USA geschlossen haben. Ja. Internationalisierung heißt natürlich auch und Internationalität, dass sie... Hoffentlich, manche müssen das, ein äh, Studiensemester im Ausland verbringen. Ähm, der Dual Degree bedeutet, sie verbringen zwei Semester an der Gannon University und bekommen dann einen zweiten Abschluss, also nicht nur den von der Hochschule Esslingen, sondern einen zweiten Abschluss an der Gannon University, auch ein Bachelor of Business Administration. Ja. Wenn Sie noch mehr Informationen dazu haben wollen, können Sie gerne bei mir vorbeikommen. Ich kann Ihnen die Rahmenbedingungen dazu erklären, die Bedingungen, wie Sie sich bewerben können und kann Ihnen auch ein paar Ansprechpartner dann an der Gannon University vermitteln. Ja, freue mich auf Sie und hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Lust gemacht auf zwei Semester im Ausland. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.